Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude, der Kanal für Golfer mit Handicap über 36. Ich und mein Kollege hinter der Kamera, Stefan Scherholz, freuen uns, dich bei uns im Golfclub Lütitzburg zu sehen und zu trainieren. Das Thema heute ist der Bunkeschlag, aber nicht nur der Bunkeschlag, sondern der Schlag vom Hang, wo der Hang nach unten geht. Das ist kein einfacher Schlag und es gibt ein sehr wichtiges Thema, was du auf jeden Fall denken und beherrschen solltest. Du musst akzeptieren, von dieser Lage wird der Ball flach fliegen. Versuch bitte nicht den Ball hoch zu weil, wie du weißt, wenn du versuchst, hochzuschlagen, passiert das und man trifft den Sand zuerst. Es wird einfach nicht klappen. So, einen Schläge mit so viel Luft wie möglich, das ist mein 56 Grad Sandwich. Und das wird reichen, um diesen Ball über diese Kante zu schlagen. Nur da der Ball so flach fliegen wird, kann es sein, dass der nicht auf dem grünen stoppt, muss man akzeptieren oder seitwärts schlagen. Aber ich denke, dass ich das schaffen kann. So, Ballposition habe ich in der Mitte statt links, wie beim normalen Bogen und ich gucke, dass ich ein bisschen Widerhang stehe und dass ich während des Schlages nicht nach hinten falle. Ja, ich muss breit stehen für Gleichgewicht, ein bisschen offener Stand, der Fuß ist ein bisschen offen und ich versuche nicht den Ball zu heben, der Schläge macht die Arbeit. Leider nicht so viel Spin, aber der Ball ist da und der Ball flog locker hoch genug. Okay, vielleicht kriege ich den nächsten Ball ein bisschen näher. Ähm, ich muss auch relativ früh winkeln ja, um nicht gegen die Kante zu kommen, aber Hauptsache nicht nach hinten fallen. Wichtiger Tipp, Bleib wieder Hang beim Stand und im Treffmoment und hoffentlich sehen wir uns.